Nun zeigen wir Ihnen, wie einfach die Ladestationen von SAPTEC Pro zu installieren sind. Sie benötigen eine Ladestation, eine Rückplatte und die mitgelieferten Schrauben, einen 7mm und 8mm Schraubenschlüssel, einen 4mm Innensechskantschlüssel und einen Torx-Schraubendreher T10. Sie können die Installation mit den dazugehörigen Ladestationen im SAPTEC-Portal hinzufügen bevor Sie mit der Arbeit beginnen oder dies anschließend tun. Zuerst montieren Sie die Rückplatte auf einer flachen Unterlage. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Schrauben. Anschließend nehmen Sie den Dichtungskegel und führen das Kabel von oben oder von unten in den Anschlusskasten ein. Es werden zwei Dichtungskegel mitgeliefert. Wählen Sie den geeigneten entsprechend der Kabelgröße aus. Der ebenfalls mitgelieferte Dichtungsstopfen wird in den nicht genutzten Eingang des Anschlusskastens eingesetzt. Die dichteste Anschlussmöglichkeit ist die von unten. Zur Zugentlastung des Kabels sichern Sie dieses an der dafür vorgesehenen Schelle im Anschlusskasten. Nun schließen Sie die Adern gemäß Anschlussschema an. Dieser befindet sich unter dem Anschlusskasten auf der Rückplatte. Damit die Anschlussschrauben richtig angezogen werden, muss ein Drehmomentschlüssel verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Dichtungskegel entsprechend der Einbauanleitung richtig eingebaut ist. Führen Sie die erforderlichen Messungen durch, bevor Sie den Deckel des Anschlusskastens anbringen. Führen Sie keine Messstifte, Leitungen oder andere Gegenstände in die Schnellkupplung auf der Rückplatte ein. Der Spannungstest muss direkt an den Anschlussschrauben oder nach Sicherung der Abdeckung mithilfe einer Anschlussbuchse erfolgen. Nach der Montage der Rückplatte beginnen Sie mit der Installation der Ladestation. Die Rückplatte darf nicht für einen Anschluss mehrerer Ladestationen in Serienschaltung verwendet werden. Nehmen Sie zuerst mit Hilfe des Smart Key die Abdeckung der Ladestation ab. Platzieren Sie anschließend die Ladestation auf der montierten Rückplatte. Sichern Sie die Ladestation mit Hilfe der vier mitgelieferten Muttern. Bringen Sie die Abdeckung von unten nach oben an, wie hier gezeigt wird. Schalten Sie den Strom ein, konfigurieren Sie die Ladestation über die App und führen Sie die erforderlichen Tests aus. Die Ladestation muss vor der Übergabe der Ladestation an den Kunden mithilfe der Subtech-App konfiguriert werden. Melden Sie sich in der Subtech-App an und wählen Sie zum Wechsel auf den richtigen Netztyp die Option Stromnetz prüfen aus. Verbinden Sie die Ladestation mithilfe der Subtech-App mit dem Mobilfunknetz 4G, mit einem WLAN-Netz oder mit einer PLC-Verbindung. Falls die Installation im Subtech-Portal noch nicht hinzugefügt wurde, muss dies ebenfalls jetzt erfolgen. Übergeben Sie dem Kunden die Gebrauchsanleitung und alle anderen erforderlichen Unterlagen, bevor Sie den Montageort verlassen. Die PIN-Nummer ist an der Kartonverpackung oder auf der kleinen pinken Plastiktüte zu finden. So einfach ist es, Subtech Pro zu installieren.